Es geht los. Verstehe Eine Wohnung wird mir da eh gestellt. Da, wo ich arbeite als kite instructor bei den Kite-Riders Montenegro. Ich habe 1454 Kilometer vor mir. Äh, diese 18, 17, 18 Stunden. Deswegen auf jeden Fall pennen zwischendrin. Ja, Leute, ich reise hier mit dem Hyundai i40. 2017er Baujahr, Benziner. Jetzt eine Reisegeschwindigkeit Österreich gerade von 120, 130. 6,8 Liter Durchschnitt gerade. Ganz gemütliches Cruisen. Und die Sonne lacht noch mal zum Tagesabschluss. Herrlich, herrlich. So muss es sein. Schaut wie folgendermaßen aus. Ich habe gestern eigentlich komplett Kroatien durchgerissen schon. Die ganzen 1000 Kilometer quasi. Und zwar habe ich jetzt noch, ich zeige es euch mal, 317 Kilometer Rest. Hier ist meine Dometic Kühlbox. Funktioniert sehr gutes Ding. Nur hier vorne über den Zigarettenanzünder beim Hyundai läuft es über die Nacht nicht durch, obwohl ich eine Batterieschutzsperre drin habe. Also da muss ich mir noch was einfallen lassen. Wahrscheinlich nach hinten legen dann einfach. Und ja, ich lag da hinten. Matratze kann man noch einmal umklappen nach vorne. Hat richtig gut gepasst. Das zeige ich euch mal noch alles im Detail irgendwann. Jetzt geht er erstmal wieder auf die Bahn. Jetzt links abbiegen. In 500 Metern rechts abbiegen. 70 jetzt haben wir 80 da geht rund 60 70 80 und wieder runter schöne Landschaft haben die hier in Bosnien Vor Kühe auf der Straße. Das kam aus Österreich. Ja, jetzt kriege ich gerade mächtig Druck auf den Ohren. Und 10% Steigung hier in Bosnien. Krasse Aussicht, krasse Gebirgskette. Ich schau mal, dass ich vielleicht noch einen Moment ranfahren kann und euch das mal rundum -view zeigen kann. Bis gleich. Puh, ich bin mega hoch, krass weite Aussicht. Ich stelle euch mal ab Hier ist überall wieder Mutentuchen Das ist die Bosnische Autobahn Jetzt geben wir uns noch den LKW Montenegro! hier ist leider der Parkplatz-Baustelle. Aber das wäre gewesen. Hier ist eine wunderbare Aussicht. Über die Adria. In beide Richtungen. Wow! So Leute, angekommen! Zwischenstopp Montenegro. Jetzt eine kleine Überraschung. Schaut euch mal um, was da kommt. Eine schöne Autofähre. Ich gehe mal das Ticket lösen. 4,50 Euro hat es gekostet. Nice bis gleich auf der Fähre. So Leute, die Fährüberfahrt ist gelungen. Sehr schön und jetzt schönste Adria-Küste hier. Knappe 100 Kilometer sind es noch. Immer hier an der Adria entlang das ist eine herrliche Route.